Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat bei seinem Besuch in Peking die militärische Unterstützung des Westens für die Ukraine kritisiert. Die USA müssten aufhören, den Krieg zu fördern und auch die EU müsse anfangen, über Frieden zu reden, sagte Lula. Brasilien hat ebenso wie China den russischen Überfall auf die Ukraine nicht verurteilt und keine Sanktionen gegen Moskau verhängt.